Instechen Stechen für die Einzelwerte, sehen Sie. Jetzt Frederiksson. der schüttelt an den Kopf und sagt, meine Güte, da lief alles so toll bis kurz vor Ende. No Fathers Girl. Mit dem Superjahr im 2009 gekrönt mit dem dritten Platz in der Riders Tour-Wertung. Oder oh, war es einmal ganz knapp da hinten in der zweifachen Kombination. Aber jetzt die dreifache. So. Durchhalten. Oh, da muss er einmal sich richtig hinten reinsetzen. Da muss er richtig gucken, dass No Father's Girl zurückkommt. Um eben nicht zu doll reinzuholen. Er schafft es. Er bleibt Scharfpunkt 2. Und meine Damen und Herren. Finale Euro Classic Einzelwertung, meine Damen und Herren, es wird im Stechen entschieden und somit nicht nur Theo dabei, sondern auch No Fathers Girl und Gilbert Bergmann. Ein Stechen Einzelfinale wird erforderlich. Schweiz gegen die Deutschland. Und jetzt noch einmal aufgepasst. Die Damen-Seite. Auch sie starb von Freigessen in einem sensationellen Ritten. mcb Olivia, der Penn kennenzulernen von Kennedy. Pia louise Aufrecht.